Ja, wir schreiben das Jahr 2019 und einmal mehr ist der VDE hier auf der Hannover Messe präsent, die nach wie vor der Netzwerk- und Kommunikationsknoten der weltweiten Industrieunternehmen ist in den verschiedenen Anwendungsfeldern. Wir als VDE, als neutrale Technologieorganisation, positionieren uns querschnittlich in den Themen künstliche Intelligenz, digitale Technologien oder Energiesysteme der Zukunft.